FragFinn ist eine deutsche Suchmaschinenseite und wurde 2007 gegründet. Sie wurde speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren entwickelt. Die Kindersuchmaschine zeigt nur überprüfte und für die Bedürfnisse von Kindern angepasste Webseitenvorschläge an, die im Vorfeld von Medienpädagoginnen überprüft und ausgewählt wurden. Dadurch wird eine sichere und einsteigerfreundliche Suchumgebung angeboten? Weiters unterstützt FragFin Barrierefreiheit durch Farben, Bilder, Bildbeschreibung, Vorlesefunktionen und mehr. Damit wird ermöglicht, dass jedes Kind unterstützt wird und einen leichten Einstieg ins Internet erhält. Das ist die Startseite von FragFin. Dort können wir verschiedene spannende Beiträge wie Surf-Tipps, Videotipps, FIN-Reporter oder Artikel und Videos zu bestimmten Themen finden. Weiters können wir über eine Suchleiste auch FIN fragen. Es ist möglich, sowohl nach Webseiten als auch nach Bildern zu suchen. Um eine Suche durchführen zu können, müssen wir zuerst die passenden Suchbegriffe in die Suchleiste eingeben. Mit Klick auf die Lupe oder Enter-Taste können wir eine Suche starten. Bei den Suchergebnissen können wir mit Hilfe von Emojis und Stichworten sofort erkennen, welche Zielgruppe und Inhaltsorientierung die Webseite hat. Über den Button Mehr Ergebnisse dieser Seite erhalten wir noch mehr Informationen und Links zur betreffenden Webseite. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.